Mein Name ist Stefanie Lang und ich bin als Verfahrensingenieur bei Bayer in der Prozessanalyse tätig. Die Bayer AG ist ein Innovationsunternehmen, das weltweit operiert. Ich bin seit zweieinhalb Jahren bei Bayer tätig und bin hier nach meiner Promotion im Bereich Hochdruckverfahrenstechnik als Ingenieur eingestiegen. Meine Hauptaufgabe ist die Prozessoptimierung. Dafür verwenden wir beispielsweise Simulationen, aber auch Datenanalysen und wir unterstützen die Kollegen direkt vor Ort, und besprechen uns mit ihnen, um die bestmögliche Lösung für Probleme oder für Optimierungen zu finden. Bewerber für diese Stelle sollten gute analytische Fähigkeiten mitbringen und idealerweise eine Promotion im Bereich der Ingenieurwissenschaften oder ähnlicher Wissenschaften abgeschlossen haben. Da wir in einem Großteil unserer Arbeit mit Kollegen aus anderen Bereichen zusammenarbeiten und natürlich auch mit Kollegen aus anderen Ländern, ist es sehr wichtig, gute kommunikative Fähigkeiten mitzubringen und natürlich auch sehr gutes Englisch zu beherrschen. Bayer bietet mir als Arbeitgeber sehr gute Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Dies wird auch strukturiert mit einem sogenannten Development Dialog getan, sodass ähm, hier sichergestellt ist, dass ich die Fortbildungen bekomme, die ich benötige und die mir weiterhelfen. Bei Bayer finde ich es sehr interessant, dass die Aufgaben unheimlich vielfältig sind. Wir arbeiten mit Kollegen in der ganzen Welt zusammen und optimieren Anlagen in völlig verschiedenen Bereichen. Das macht die Tätigkeit hier so spannend.